Hallo zusammen, ich bin Katharina, wir sind heute hier bei Betty Bossi und wir dann zusammen die Zimt-Schneemännchen backen. Zuerst mache ich die Melasse in die Pfanne, damit wir sie warm werden lassen Jetzt mache ich den Zucker und die Butter. Die Butter mache ich in ein Stückchen, rein, damit sie auch schneller schmilzt. Und dann schmelze ich das mit Rühren. Und durch das Rühren wird die Masse dann auch gerade kühler, damit wir dann nachher weiterfahren können. So, jetzt riechen wir das Ei und das Wasser noch drunter. Da muss man wirklich schauen, dass die Masse, die man vorher dem Herd kämt, zu heiß ist, weil sonst würde das Ei dann noch verscheiden. Jetzt geben wir zum Mehl noch ein bisschen Zimt und ein bisschen Backpulver kommt auch noch drin. Dann mischen wir das ein bisschen. Mischen. Und dann kommt wir die Melasse hier dazu. Und jetzt kann man das zu einem geschmeidigen Teig rühren. Und jetzt dürfen wir den Teig in Klarsichtfolie einpacken und kielstellen. Am besten tut man den jetzt ein bisschen flach drücken. Dann kann man nach dem Auskehlen den gut auswallen. Jetzt können wir den Teig auswallen. Ich werde ihn jetzt einmal, halbieren, damit ich nicht so einen grossen Klotz hat zum Auswallen. Und das gut male damit man den Teig nicht auf den Boden klebt. Dort bitte ich den Teig immer wieder von der Oberfläche, lösen, damit er dann auch wirklich mit klebt. Und so bekomme ich auch ein schönes Resultat haben wir drei verschiedene Größen von Rondelle und mit den von jeder Rondelle acht Stück ausstechen. Ich sie immer schön am Rand ausstechen, dann muss ich immer weniger auswählen. Und jetzt nehmen wir die Rondelle backen, backen. Dann machen wir die Eiweißglasur für die wir unsere Schneemänner. Hier zwei ich zwei trenne vom Eiweiß. Dann machen wir das Eiweiß zum Puderzucker und den das schön schummig schlug. Jetzt können wir die Rondelle mit ein bisschen Eiweißglasur bestreichen. So bis schön am Rand raus. Dann haben wir eine nächst kleinere Größe. Wir das auch bestreichen und setzen es dann so versetzt auf das Größere drauf. Dann haben wir noch das ganz Kleine und das dann kommt dann auch wieder versetzt drauf. Und jetzt dunkeln wir die Marshmallows in die geschmolzene Schoggi. Dabei tut man das noch gut abtropfen, damit es nicht zwei am Marshmallow hat. Und dann setzen wir das auf ein Backpapier. Und die getrocknete Hit können wir jetzt da auf den Schnee mal drauf. Aus dem orangen Marzipan machen wir jetzt die was eigentlich denn sein. ist. Nehmen noch ein bisschen von der Glasur, rum wir vorher und stecken das als Nase hier hin. Und mit dem Schokistift, dem wir jetzt noch ein paar Knöpfe malen. Be voilà, und für sind sie unsere Schneemauble.